Kann es wirklich sein, dass man im friedliebenden, suberen Ländle eine brutale Straftat am liebsten unter den Teppich kehren würde? Diesen Eindruck könnte der Fall Laura C. erwecken. Die aus Peru stammende Dornbirnerin wurde nach eigenen Angaben von vier ausländerfeindlichen Männern krankenhausreif geschlagen. Doch die Polizei dreht den Spieß um und ermittelt gegen die Frau wegen Falschaussage. Es habe nie einen Überfall gegeben, die Verletzungen habe sie sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad zugezogen. Seit sieben Jahren lebt die aus Peru stammende Laura C. in Dornbirn mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann. Vor kurzem hat sie die Studienberechtigung an der Fachhochschule bekommen. Sie fühlt sich hier wohl. Oh no, oh no. <lacht> Bis zum 18. Mai dieses Jahres. Spät nachts fährt sie mit dem Fahrrad von einer Geburtstagsparty heim. Als sie an einer Gruppe Männer vorbeiradeln will, wird sie nach eigenen Angaben vom Fahrrad gestoßen. Irgendwann hat einfach ein, ein Hand gesehen. Ge, gesehen und sie hat mich schlappen von die Fahrrad. In die ersten Momente hat gedacht, das war etwas falsch vielleicht, weil ich in meinem Kopf. Ich habe nie geglaubt, dass so etwas passiert. Und sie hat mir angefangen zu schimpfen, oder, die du blöder Ausländer, du denkst du, du bist so hübsch. Und sie hat mir angefangen zu schlagen in mein Gesicht. Da war nur in mein Gesicht, oder? Und in diesem Moment, das war alles so schnell endlich gemerkt, was passiert ist und ich habe einfach mit meinen zwei Händen beschützt meine Gesichter und geweint. Ich kann nicht schreien, ich kann gar nicht machen, fast ich kann nicht bewegen, wegen die Angst. Ich hatte wirklich gedacht, das ist fertig, denn toten mir machen etwas noch schlimmer. Die Polizei glaubt ihr offenbar nicht, vermutet zugleich ihren Ehemann als Täter. Und auch im Dornbirner Spital erfährt sie in Begleitung der Polizei nicht die erhoffte Behandlung. Sie wird nur notdürftig versorgt und noch in derselben Nacht heimgeschickt. Da wirst du aufgefordert, zum aufgefordert, erstens am Morgen um 4 in die Apotheke zu gehen. er wollte 50 Milligramm holen, das eh nichts nützt. Und dann am nächsten Tag, am Samstag, sollte noch zum Notzahnarzt schauen, was es ist. Die Frau war total fertig, die hätte sofort stationär aufgenommen werden müssen. Er bringt Laura C. daher ins Krankenhaus nach Feldkirch, wo sie im Kieferbereich notoperiert und stationär aufgenommen wird. Die Verdächtigungen gegen ihren Mann erweisen sich schnell als haltlos. Die Polizei vermutet nun, dass Laura C. die ganze Geschichte nur erfunden hat um einen selbstverschuldeten Fahrradunfall zu vertuschen. Als Beweis dafür nennt die Polizei widersprüchliche Aussagen bei der Einvernahme, Beschädigungen und Blutspuren am Fahrrad, sowie eine Bremsspur am Tatort. Außerdem würden Schürfwunden auf einen Fahrradunfall hindeuten. Jedoch angebliche Schürfwunden erweisen sich bei genauem Hinsehen als schlichte Muttermale. Die Polizei hielt es nicht für notwendig, ein ärztliches Gutachten einzuholen. Wir befragen daher den behandelnden Arzt. Vom Verletzungsmuster her ist es definitiv kein Fahrradsturz. Weil die Verletzungen, und die Art, die können nicht vom Sturz herkommen. Das ist also physikalisch und scheinbar nicht möglich. Ja. Im Gesicht und an den Händen? Im Gesicht und in den Händen, da hat man ein paar andere Verletzungen. Vom Fahrrad konnte das sicher nicht. Armin Maloya war als Vertrauensperson von Laura C. bei einer der Einvernahmen dabei und zeigt sich über den unsensiblen Umgang der Polizei schockiert. So in der Form war es sicher nicht notwendig. Und ich möchte den, die jungen Polizisten fragen, wenn das ihre Freundin oder jemand anders, der sie kennen, ob das auch so abläuft. Ich muss generell fragen, ob das mit der Österreich so abläuft. Seine Vermutung ist, dass man im sauberen Ländle einfach nicht wahrhaben will, dass eine Ausländerin brutal niedergeschlagen worden ist. Und ich denke, diese Idylle soll nicht gestört werden durch ein paar Neonazis oder was immer, was immer da im Busch ist. Äh, man ist also nicht bereit, sie in irgendeine Richtung zu ermitteln. Was jetzt eine eine Sache wäre, aber dass man dann die Frau, die überfallen wurde, schon zusammengeschlagen wurde, und Tod und, und schon also Todesangst gehabt hat, dass man die dann noch verfolgt und beschuldigt und, und nochmal vorladet. Das finde ich ein starkes muss ich sagen. Laut Polizei hat sich der Verdacht, dass die Straftat vorgetäuscht wurde, aufgrund von umfangreichen Ermittlungen erhärtet. Eine Stellungnahme vor der Kamera war aber nicht zu bekommen. Laura C. muss sich nun als Angeklagte vor Gericht verantworten, wegen Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung.